Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung. Und ja, ihr seid hier auf Tupac VR. Ich bin Sebastian. Und das ist Ben. <lacht> wir präsentieren euch heute die VR-News. Und ja, es gibt einige Themen. Gehen wir mal ganz kurz durch, was es alles so gibt. Und zwar haben wir einmal, oh, der Bände zieht mir gerade mein Mikrofon weg. Und zwar haben wir einmal eine OP mithilfe einer AR-Brille. Also das ist sehr interessant, finde ich. Dann ist die Rift S reduziert. Das schauen wir uns ganz kurz an. Dann gibt es Next NextMind-Hirn-Interface, das ist auch ziemlich interessant. Dann haben wir Timeright Köln. Also, ähm, ja, ich stand da sogar schon mal vor. Meine Freundin kommt aus Köln und ja, das haben wir uns mal so angeschaut. Aber leider kam ich nicht rein wegen ja, Corona. Wir kennen das Thema alle. Dann haben wir ähm, ja natürlich einen Oculus Quest Erfolg, aber bremst der wirklich Triple-A-Spiele? Das Thema schauen wir uns mal an. Ja, dann haben wir Medal of Honor Above and Beyond, ich habe es leider nicht, noch nicht geschafft es zu testen, aber wir gucken uns ein paar Tests an, es gab äh, wilde Diskussionen zum Spiel und äh, ich finde, ähm, ja, das sollten wir uns definitiv mal anschauen. Dann gab es äh, ein Update von einem Lieblingsspiel von mir und zwar Superhot VR und äh, das schauen wir uns an, da gab es einen wirklich Free-Update. Dann gab es äh, noch ein Update zu Indes und äh, das schauen wir uns mal an, wirklich auch im Spiel. Und äh, dann gibt es ein neues äh, Tabletop-Game, äh, Demio. Das kommt, ich glaube, 2021 irgendwann raus, Frühling so. Und äh, dann habe ich noch ein Spiel auf Facebook gefunden. Da habe ich äh, sogar Kontakt mit dem Entwickler gehabt. Und äh, zwar ist das Dark Invasion VR. Und äh, das ist ein Indie-Titel und äh, der ist schon länger raus. Da gibt es bald aber auch noch ein großes Update zu. Ähm, ist leider noch nicht erschienen, aber äh, das schauen wir uns definitiv mal an. Ist auch ein deutscher Entwickler und äh, sowas müssen wir uns definitiv anschauen. Also ja, jetzt erstmal das Intro und danach geht's los. Viel Spaß. Ja, zu unserem ersten Thema passt am besten "Wer hat erfunden?". Und diesmal waren es wirklich die Schweizer. Also da gab es jetzt eine Weltpremiere. Und zwar hat die Universitätsklinik Balgrist eine Wirbelsäulen-OP durchgeführt mithilfe einer AR-Brille, einer HoloLens 2. Und äh, ja, es scheint eine Weltpremiere gewesen zu sein. Und äh, zwar hat der, ähm, ja, der Patient eine, eine Abnutzung gehabt von Lendenwirbel und hatte auch noch eine, irgendwie eine Kanal, Wirbelkanalverengung und hatte auch eine, ja, wenn man eine Wirbelsäulenproblematik hat, dann kann es schon mal passieren, dass man wirklich Störungen bekommt im Bein und zieht so richtig der Schmerz auch ins Bein rein und das hatte der Patient hier auch. Und äh, ja, die haben dann natürlich vorher ein CT gemacht, also äh, im Computertomograph ein 3D-Bild von diesem Operationsfeld erstellt und das konnte der Arzt sich dann äh, in die HoloLens 2 ja, anzeigen lassen und äh, konnte das wahrscheinlich dann auch drehen, wie er wollte und äh, sich auch verschiedene Blickwinkel anzeigen lassen und äh, es, ähm, hier steht auch noch, dass sie sogar ja, die ganz kritischen Operationsschritte dann wirklich angezeigt bekommen haben in der, in, in der Brille. Äh, da wurden Schrauben gesetzt und äh, da wurde dann auch ähm, ja, genau der Winkel, wie die Schrauben angeordnet werden mussten, wurden angezeigt. Und das ist natürlich eine, eine riesen Erleichterung für, für den Chirurg dann, wenn der ja einfach dann wirklich gucken muss, okay, die Brille zeigt mir das jetzt so und so an. Das, äh, das Bild vom äh, CT zeigt mir das so und so an und ja, das direkt dann ähm, ja vor sich zu haben, muss eine mega Erleichterung sein. Uh, ja gut, wir können uns das jetzt nicht ähm, vorstellen, weil wir sowas noch nie gemacht haben. Ich würde auch gerne das Bild sehen, was der Arzt dann wirklich auch gesehen hat. Ähm, ob das dann wirklich so eine Erleichterung für einen ist. Aber scheinbar äh, hat es gut funktioniert. Der Patient ist jetzt wohlauf und äh, ja. Hat auch keine Schmerzen mehr und äh, das ist eigentlich das, das Wichtigste. Und äh, ja, hier steht auch noch, dass ähm, Microsoft der offizieller Partner ist. Und äh, ja, der Professor Farshad, der das äh, Ganze da gemacht hat, ähm, ja, die äh, setzen jetzt diese HoloLens ein. Und äh, Microsoft hat sich das genauso vorgestellt als Partner und dass die Technologie so genutzt wird. Ähm, ja, ist natürlich auch ein Riesenschritt nach vorne. und äh, ja, wenn sogar jetzt äh, Kliniken VR, AR nutzen, ist es natürlich auch für uns ein Riesenvorteil, denn ja, so wird auch immer weiter an dieser Technologie geforscht. Und äh, ja, egal, ob es ähm, im, im, in der Klinik, im, in der Operation genutzt wird, fürs Militär, wie letztes Mal, wie ich es äh, vorgestellt habe in der News-Sendung, äh, Militär nutzt jetzt auch schon AR-Brillen, ja, so profitiert der Endkunde irgendwann natürlich auch von diesen Fortschritten, die äh, diese Technologie da macht. Und ja, da können wir uns natürlich alle drauf freuen. Ja, das war es eigentlich schon von dem von dem kleinen Thema hier. Wollte ich auf jeden Fall mal vorstellen, weil ich es halt mega interessant finde. Und ja, jetzt kommen wir zum, zur nächsten News. Und äh, das ist die Rift S. Ja, Oculus Rift S, Facebook reduziert den Preis und zwar kostet die normalerweise 4,49 Euro. Und äh, Facebook reduziert jetzt den Preis auf 3,49. und äh, ja, da muss man sich natürlich überlegen, ähm, lohnt, sich, lohnt sich das jetzt für mich oder kaufe ich lieber mir eine Quest 2, eine kleine und äh, ja, also wenn man einen Gaming-PC hat und äh, man muss natürlich jetzt einberechnen, wenn ich die Rift S kaufe für 3,49 und ich habe schon einen PC, dann äh, habe ich einen Komplettset, ich brauche nichts mehr kaufen. Wenn ich aber jetzt die Quest 2 kaufe für 3,49 Euro, ähm, die kleine Version, sage ich mal, dann, äh, wenn ich damit am PC auch spielen möchte, brauche ich ein Linkkabel. Entweder das Originale für 99 Euro oder n, ja, ein gleichwertiges Kabel für zwischen 40 und 50 Euro. Also dann kein originales Linkkabel. Und äh, wer, dem, wer das Originale Headstrap dann von der Quest 2 nicht gut findet, muss ich dann noch das Elite-Strap kaufen und da bin ich dann auch wieder bei 50 Euro. Und wenn man das alles aufrechnet, kommt man natürlich auf einen guten Preis. Und äh, ja, für diese Leute lohnt sich mit Sicherheit dann trotzdem eine Rift S zu kaufen. Das ist ein cooles Einsteigermodell, meiner Meinung nach. Hat nicht das super Display wie die Quest 2, ist auch klar. Hat auch ähm, eine geringere ähm, Frequenz. Aber nichtsdestotrotz trotzdem cooles Headset. Also ich, ich mag, dass das... Ähm, das Kopfband ist super bequem, also mega bequem meiner Meinung nach. Und äh, ja, man kann damit direkt loslegen, braucht nichts mehr kaufen. Und ja, das muss man echt abwägen, für, für wen das jetzt in Frage kommt oder wen nicht. Klar, Quest 2 ist äh, ein bisschen, bisschen besser, aber man zahlt da natürlich auch mehr zu. Und äh, ja, das Ganze ist auf äh, Amazon Frankreich bestellbar, also ähm, die... Die ganzen Quest-Sachen können wir immer noch nicht wegen dem Verkaufsstopp in Deutschland beziehen, also keine Rift S, keine Quest und so weiter und so fort. Und äh, ja, deshalb muss man dann bei Amazon Frankreich bestellen. Ist sogar lieferbar, 3,49, hier sehen wir es ja. Und äh, ja, klar wird das äh, Headset jetzt nicht mehr weitergebaut. Ist ein Auslaufmodell, aber nichtsdestotrotz wird es weiter auf Steam und Oculus funktionieren. Die ganzen Spiele werden wir weiterhin spielen können, also es das heißt jetzt nicht Auslaufmodell und. Von heute auf morgen kann man das nicht mehr benutzen, das ist Quatsch. Von daher kann man es weiterhin nutzen. Tracking funktioniert echt gut mit dem Ding. Und äh, ich habe das Ding echt gemocht. Hab mir, äh, hab das aber verkauft, weil ich die Quest 2 gekauft habe und hatte jetzt erstmal keine Verwendung mehr für die Rift S. Und ich bin jetzt keiner, der hinter sich ein Regal aufbaut und äh, zeigt, oh, guck mal, wie geil meine ganzen tausend Brillen, die ich äh, gekauft habe. Bin ich nicht der Typ für, ich bin jetzt äh, kein Sammler, Jäger, ein Sammler. Sondern ich bin da eher pragmatisch und äh, was ich jetzt nicht mehr gebrauchen kann, äh, das verkaufe ich auch. Und äh, ja, das mal dazu. Und äh, ja, ihr könnt auch die Quest 2 weiterhin äh, bei Amazon Frankreich äh, be beziehen. Die ist jetzt erstmal äh, nicht ver äh, verfügbar. Hier steht, glaube ich, ähm, ab 21. Dezember erst. Aber die 256er Version für 4,49 ist äh, auf, auf Lager und äh, ja, kann bestellt werden für 4 Euro. Ach, für 4 Euro. 4 Euro wäre super, ne? 449 Euro und ist für die große Version jetzt auch okay, meiner Meinung nach. Die Quest 2 ist ein cooles cooles System. Und äh, ja, wie gesagt, was man dann haben will, ob Rift S für einen in Frage kommt oder nicht, das äh, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ja, kommen wir einfach zum nächsten Thema. Ja, in der VR-Welt alles mit unserem Gehirn steuern. Wäre natürlich cool, dass man jetzt nicht mehr wirklich nur Controller braucht, sondern auch gewisse Sachen äh, mit dem Gehirn machen kann. Und daran arbeitet ein Startup-Unternehmen seit 2017, glaube ich. Und äh, ja, hier sehen wir dieses ähm, NextMind. Und das ist eine ja so eine Scheibe, die man sich hinten wirklich an den Kopf äh, schnallt. Und äh, da gibt es verschiedene. Hier sehen wir jetzt so einen richtigen, richtigen Bügel für die. Ich glaube, das ist die Oculus Quest. ne? Und. Äh, ja, da gibt es wahrscheinlich eine Halterung für. Dann gibt es aber auch nur so einen äh, Headstrap, sage ich mal, ein äh, Band, was vorne ja, festgezogen wird und äh, hinten dann wahrscheinlich gedreht werden kann. Und äh, das schauen wir uns gleich aber mal ein bisschen in der, in der Video an. Und äh, ja, hier sehen wir auch nochmal ein ähm, ja, eine andere Hirnschnittstelle von Galea. Und äh, das ist eigentlich aber auch nur für ja, Industrie und Wissenschaft und hier sehen wir, da gibt es natürlich ein bisschen mehr Sensoren, die äh, unsere Gehirnströme messen. Äh, wir haben sogar hier vorne scheinbar was, hier oben. Ne? Bei mir wird es dann leichter, weil äh, ich habe da keine Haare. <lacht> da kann, können die Gehirnströme besser fließen. Oder auch nichts, wenn oben nichts läuft. Ne? <lacht> ja, und hier steht das Gerät des äh, 2017 gegründeten, ich denke mal Pariser soll da stehen. Startups NextMind hingegen ist für einen Verbraucher gedacht und deutlich handlicher. Die 60-gramm-leichte Scheibe wird am Hinterkopf getragen, direkt am visuellen Kortex. Acht Elektronen sollen das, dort Signale von Hirnström aufnehmen. Und äh, ja, die, es verarbeitet eine KI und diese soll auch immer besser werden. Desto mehr man damit äh, umgeht, desto besser wird diese KI und kann diese ja, Hirnströme besser interpretieren, was man dann will und auch wenn es mehrere Personen benutzen, also die soll wirklich immer lernen und äh, auf, dieses, auf diese Informationen, die das Unternehmen dann daraus zieht, werden Updates geformt, so wie ich es verstanden habe und äh, werden dann immer wieder rausgeschickt, neue Softwareverbesserungen und ähm, ja, hier können wir uns das Ganze mal anschauen, wie es in VR funktioniert, also da gibt es eine kleine Demo zu, das ist ein Spiel, ja, wo kleine Aliens durch so ein Tor kommen und man kann die dann mit Hilfe der Gedanken dann abschießen. Hier, hier sehen wir, der Kollege, der schießt da immer mit den Gedanken. Das ist natürlich jetzt eine relativ einfache Demo, die sind natürlich ganz ist am Anfang. Aber ja, hier zeigt man schon, dass es funktioniert, Perfect. funktionieren no kann. An und äh, ja, was man denn im Endeffekt damit machen kann, da sind die natürlich auch auf Entwickler angewiesen, die, ja, coole Ideen haben, was man damit alles machen könnte. Und, äh, ja, es soll wohl auch irgendwann damit möglich sein oder ist schon möglich, damit Maustastatur zu ähm, ja, ersetzen, sage ich mal. Das Ganze, Ganze kostet 3,99 Euro. Ich habe eben mal so, ähm, ja so ein Checkout Prozedere gemacht und ähm, man ist dann glaube ich bei irgendwie 448 Dollar oder so mit mit Versand und so weiter und das ist natürlich jetzt komplett was für Enthusiasten ne also ähm, das ist noch komplett Beta Status das Ganze und äh, ja wer da Bock drauf hat äh, sich das mal anzuschauen kann es natürlich bestellen ich würde es mir jetzt auch nicht bestellen aber es ist eine interessante Technologie und äh, man weiß nie für wann die was irgendwann mal eingesetzt werden könnte und äh, ja hier sehen wir noch ein paar demos die sind jetzt aber nicht äh, nicht großartig spektakulär sage ich mal und äh, das ganze kann auch ja, hier sehen wir dieses Kopfband das ganze kann auch ganz normal mit Gamepad benutzt werden hier wird es äh, mit Gamepad zusammen benutzt und ähm, ja, hier haben wir gesehen, hier hat die mit Hilfe der Gedanken diesen Block halt runterfallen lassen. Spielt aber weiterhin auch mit dem Controller. Also sowas wäre natürlich dann auch möglich. Ja. Ist, ist interessant, aber natürlich alles noch in den Kinderschuhen. Da müssen wir einfach mal warten, in welche, ähm, ja, in welche Richtung das Ganze geht. Ja Leute, kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen. Ja Leute, wie eben schon erwähnt, Time Ride VR und äh, ja, das Ganze gibt es in Köln. Und äh, ja, da wird man irgendwann, wenn es wieder offen ist, die goldenen 20er erleben können. Und äh, ja, wer das Time Ride nicht kennt, das, äh, man setzt sich da wirklich in, in so eine Art Straßenbahn hin, hat eine VR-Brille auf und äh, ja, dann läuft ein Film ab. Und äh, das Ganze wird auch mit, ja, Fahrtwind, Simulation, äh, Geräuschkulisse und so weiter und so fort unterstützt. Ich habe es leider noch nicht testen können. Ich stand schon mal davor vor dem Laden und... Äh, ja, leider war der zu, das war im ersten Lockdown und äh, ja, leider äh, haben wir ja wieder Lockdown und äh, wir werden das wahrscheinlich an, erst irgendwann 2021 testen können. Und äh, ja, da ich, ähm, ja, da meine Freundin aus Köln kommt, werde ich öfters, äh, bin ich öfters in Köln und ich werde es dann auf jeden Fall mal testen, ob ich dann dazu ein Video mache, muss ich mal gucken, äh, wenn das dann möglich ist. Und äh, ja, hier sehen wir gibt Vibrationen, Fahrtwind und selbst Gerüche werden simuliert. Das ist natürlich auch cool. Und äh, ja, diesmal wird 1926 simuliert. Und hier sehen wir auch diese, diese Straßenbahn. Und äh, das sieht fast so aus wie die CV1, ne? würde, ich, würde ich mal sagen. Ja, mit dem klapp äh, Headset dran muss die CV1 sein. Und äh, ja, wenn es jetzt wirklich alles ein bisschen abgegradet wurde. Ähm, vielleicht gibt es dann auch schon eine Quest 1 oder 2, wer weiß. Und äh, hier können wir uns das ganze Video mal anschauen, was äh, zu erleben gibt. Da sehen wir, wie die Welt also aufgebaut wurde. pferd unsere Straßenbahn, wo wir dann quasi drin sitzen. Ja, und dann können wir uns das ganze Geschehen anschauen, äh, ja, wie es damals in äh, 1926 dann abging. Und äh, ja, wenn, wenn das wieder möglich ist, werde ich das definitiv testen, äh, weil ich es auch irgendwie eine coole Idee finde und äh, ja, sowas muss man dann einfach mal mitnehmen. Ne? Also das ganze dauert sogar 45 Minuten, ist auch natürlich cool. gesehen, wie irgendein Dieb was geklaut hat und weggelaufen ist. Die Polizei ist hinterhergelaufen. <lacht> ja, und dann sowas mal zu erleben, durch so eine alte, virtuelle Stadt zu fahren, äh, ja, ist mit Sicherheit auch ein cooles Erlebnis und äh, sollte man dann mal mitnehmen. Ja, das mal zu dem Thema. Ähm, ja, wollte ich einfach mal ja, mitnehmen. Ich habe es jetzt auf mix.de gefunden und äh, da ich das äh, schon mal davor stand und leider nicht reinkam, äh, ja, wollte ich das euch auch mal mitteilen und äh, wenn ihr mal in Köln seid und es ist wieder auf, nutzt die Chance und äh, ja, schaut euch den Time Ride mal an. Dann zum nächsten Thema. Ja, jetzt kommt ein schwieriges Thema und zwar Liquid 2 verkauft sich natürlich sehr, sehr gut und ja, äh, ja, die Angst jetzt von Mixed.de, die sie hier anführen, bremst das eventuell AAA-Games und ich weiß nicht, wie ihr das seht, also ich finde, die Angst ist schon berechtigt, aber ist natürlich auch, ja, jetzt momentan auch noch gar nicht absehbar, ob es wirklich so ist. Aber was Fakt ist, ist, die Quest 2 verkauft sich verdammt gut und wenn die Quest 2 sich weiterhin in 21 äh, so gut verkauft, dann wird es natürlich immer lukrativer für die Entwickler, Quest 2-Games ja, zu entwickeln und äh, irgendwann werden die sich sagen, die Gewinne für die Quest 2 Games sind so hoch und äh, für die PC VR Games, die sind quasi, ja, wir, wir kommen da ja null raus oder die Gewinne sind viel niedriger oder wir machen sogar ein Minus. Dann wird da der Entwickler auch nichts mehr für produzieren und äh, die werden sich dann wirklich auf die Quest 2 stürzen, sage ich mal. Und äh, ja, dann ist die Gefahr natürlich, dass wir nur noch kleinere Games bekommen, für, auch für PC-VR. Natürlich könnten die portiert werden, aber die Grafik bleibt die gleiche, das Game bleibt das gleiche, das ist nicht mehr so umfangreich. Also wir werden keine half life alex games mehr äh, bekommen und das wäre echt schade. Natürlich können wir uns freuen, dass die Quest 2 super sich verkauft und das ist gut für VR, aber für die äh, PC-VR-Branche könnte das natürlich nicht so gut sein, die Rift S wird jetzt, ist jetzt abgekündigt worden und äh, ja, natürlich sagt Oculus, ja, wir, wir produzieren die Quest 2 und wir haben einen äh, Oculus Link und äh, den werden wir auch weiterhin ja, optimieren und weiterverarbeiten oder weiterentwickeln, sage ich mal, und verbessern, damit äh, das, der Quest Link weiterhin super funktioniert und immer besser wird. Aber es nutzt uns alles nichts, wenn keine AAA-Games mehr rauskommen und... Äh, Oculus hat natürlich in der Vergangenheit mega viele ähm, ja, AAA-Games rausgebracht. Lone Echo, Asgard Russ und äh, was es nicht alles gibt, haben äh, super viele ja, Indie-Teams auch unten mit Geld unterstützt, wenn es gutes ähm, ja, Spiel war. Und äh, wenn das jetzt irgendwann alles wegfällt, das wäre echt äh, schade. Und hier wird als, ähm, ja, als Vergleich ange ähm, angeführt ähm, The Gallery. Das äh, war ja dieses äh, Adventure-Game, da hat der erste Teil mir echt gut gefallen. Und ähm, ja, die haben nach dem zweiten Teil aufgehört, obwohl es eigentlich ein Dreiteiler sein sollte. Und äh, ja, der Abschluss liegt jetzt auf Eis. Und die können sich irgendwann ähm, können die sich überlegen, nochmal ja, den dritten Teil weiterzumachen. Wenn sich äh, ja, eine große Masse dafür dann auch... Äh, ja, begeistern lässt und das Ganze Richtung Mainstream kippt, äh, sagen die hier, wenn VR noch einen Umkipppunkt Richtung Mainstream erreicht und sich so große Spiele wie The Gallery lohnen. Ja, den Umkipppunkt werden wir mit Sicherheit irgendwann erleben, aber die Frage ist immer, wann. Ne? Also ich finde, wir sind auf einem richtig guten Weg, was äh, Mainstream angeht. Wir sind noch lange nicht bei Mainstream angelangt. Also dafür haben ähm, zu wenig Leute Interesse an VR auch ich merke das immer aus dem Bekanntenkreis, es kommen immer weiterhin äh, ja, Fragen, äh, du hast ja VR, also ich, äh, ich habe da mal auch Videos gesehen bei dir und äh, kann ich mal das und das testen und also der, die Interesse ist auf jeden Fall jetzt höher als noch vor zwei Jahren, sage ich mal, aber es ist immer noch nicht so, dass jemand sagt, ich bin bereit, da jetzt 400, 500 Euro für auszugeben, alleine auch für eine, für eine Quest 2, die autark funktioniert, sind viele echt noch nicht äh, bereit, dafür so viel Geld auszugeben, obwohl es eine richtig geile Technik ist, die einfach viel mehr bietet als jetzt hier so ein alles Handy für 1000 Euro. Ne? Das ist das S10 Plus. Das hat auch am Anfang, ich weiß nicht, 900 oder 1000 Euro gekostet und da denke ich immer noch so, Leute, äh, guckt doch mal, was alles andere kostet. Ne, Und äh, VR ist eine richtig geile Technik. Aber gut, die Leute werden eventuell irgendwann, wenn es nicht äh, ja, Richtung Quest 3 oder so geht. Wir werden natürlich ähm, irgendwann äh, auf VR treffen, das bleibt gar nicht aus. Vielleicht ist auch eine Möglichkeit von äh, Oculus oder anderen Herstellern auch sowas zu machen, wie ein Vertrag für Handys, ja, dass die Leute dann ja, 20, 25 Euro im Monat bezahlen und damit das Headset dann abbezahlen und äh, ja, leider ist in unsere Gesellschaft ja, geht das in diese Richtung, dass alles nur noch auf Pump läuft, keiner mehr irgendwie ja, sparen kann für irgendwas und äh, ja, deshalb werden Handys auch so gut verkauft, weil es einfach nur noch alles über diese Abzahlungen geht, ne, die haben Monatsraten von 49 oder 59 Euro, bezahlen damit ein teures iPhone ab oder so und äh, vielleicht wäre das auch wirklich was für VR ein Konzept, äh, wo man sagt, okay, das, das könnte echt so funktionieren, ne, dass äh, die Leute dann viel mehr kaufen. Ja, Leute, das war's erstmal. Zu dem Thema würde ich sagen, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem ganzen Thema haltet. Also ich bin echt immer mega interessiert, was meine Community dazu sagt und denkt äh, gerne in den Chat jetzt rein oder in die Kommentare. Und äh, ja. Damit haben wir das erste äh, oder das letzte Thema erreicht, äh, was Hardware angeht. Und jetzt kommen wir zum ersten Game-Thema und das wäre Medal of Honor. Ja, Leute. Mel of Honor Above and Beyond und ich habe es leider noch nicht testen können. Ich werde da auch jetzt äh, nicht zu kommen äh, vor der sendung und äh, werde es aber diese Woche mit Sicherheit mal antesten, eventuell im Livestream mal schauen. Und äh, ja, also es gab jetzt letztens auch eine Riesendiskussion bei Facebook. Ähm, ja, der Chris Reality hat für sich erstmal gesagt, es ist eigentlich nicht 60 Euro wert. Und äh, hat auch irgendwie nur die ersten Kampagnen gespielt, das Spiel soll am Anfang echt schlecht sein, soll nachher erst besser werden, die ganzen Kritiken, die man so liest, äh, sind nicht wirklich so positiv, also es gibt äh, positive und negative, also es ist ziemlich gemischt, muss ich sagen, auch von, von den äh, Leuten aus der, aus der Facebook-Gruppe, ähm, da waren Leute bei, die fanden es super, es gab Leute, die sagen, das ist absoluter Schrott, also da haben sie sich mehr erhofft und äh, ich kann sagen, als äh, also ich kann mir jetzt nur die, wirklich die Meinung von mehreren Leuten dann angucken und meine Meinung dazu jetzt dann dazu äußern, aber nicht zum Spiel. Ähm, nur weil ich jetzt sehen und lesen kann. Also ähm, ich sehe das Problem in den 60 Euro. Also 60 Euro ist verdammt viel Geld. Äh, für mich ist es viel Geld und äh, für einige da draußen vielleicht auch. Einige sagen sich, was 60 Euro interessiert mich nicht. Ich kaufe mir das Spiel, wenn es nichts ist, ist es halt nichts und äh, ja, ist mir egal. Also ich finde 60 Euro verdammt äh, happig und äh, da erwartet man echt ein äh, super poliertes Game. Es muss super, es muss alles stimmen. Sound muss super äh, sein, äh, Grafik muss super sein, äh, die Story muss super sein, äh, die die Technik muss super sein im Game. Wie wie sind die ganzen Sachen umgesetzt? Kann ich äh, alles super greifen? Ist su alles super erreichbar? Äh, kann ich super nachladen, super zielen? Ähm, ja, sowas zum Beispiel. Ne? Also äh, da erwarte ich für 60 Euro echt ein, ein richtiges AAA-Game. Und äh, natürlich sagt man immer, man muss den äh, Entwicklern auch noch eine Chance geben auf Updates. Und äh, die haben jetzt wohl auch nochmal versucht, daran zu arbeiten. Natürlich werden die durch Updates jetzt keine Story-Änderungen mehr machen oder so. Aber es gibt da wohl auch einige Bugs, nichts, was so toll ist und was nicht so gut funktioniert. Und sowas wollen die natürlich jetzt alles ein bisschen updaten. Ähm, gut. Äh, viele haben wirklich gesagt, ähm, die Hardwareanforderungen sind einfach zu hoch. Also äh, Mittler von einer Hart riesen Hardware-Hunger, sage ich mal. Und äh, dann gab es auch noch, also man musste 340 Gigabyte frei haben auf der Festplatte. Und jeder, der äh, SS eine SSD hat, weiß... Speicherplatz ist teuer <lacht> und äh, da hat man nicht mal kurz freien Speicher von 340 GB. Also man brauchte einmal die Hälfte davon äh, zur, zum Runterladen und dann wurde dann daraus nochmal installiert. Und äh, also für die erste Installation brauchte man 340 GB. Das haben sie jetzt irgendwie auf 180 GB wohl ja, runter ähm, handeln können oder runter updaten können. Also man braucht jetzt nur noch 180 GB, nur noch. Das also ist natürlich auch schon viel, also ich habe noch kein einziges Spiel gesehen, was 180 Gigabyte hatte, aber gut. Äh, Wenn es ein geiles Spiel ist, äh, ist das auch gerechtfertigt und äh, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber, ähm, ja, wie gesagt, in der Facebook-Gruppe ist dann so auch ein, kleine, kleine, ein kleiner Streit entstanden oder eine, eine etwas härtere Diskussion, sage ich mal. Und äh, ähm, ich finde immer, man muss den Leuten, jeder muss eine Meinung haben und äh, es war jetzt vom Christi. Der Ersteindruck, den er dadurch gewonnen hatte. Und äh, ja, wenn, also ganz ehrlich, wenn ich nach einer Stunde das Gefühl habe, boah, das Game ist nichts für mich, dann gebe ich das zurück. Besonders bei 60 Euro, weil 60 Euro viel Geld ist und man kann zwei Stunden testen und danach äh, kann man es nicht mehr zurückgeben. Und wenn ich nach einer Stunde das Gefühl habe, ne, das ist nichts, dann gebe ich es zurück, ganz ehrlich. Also da bin ich auch auf der Seite vom Chris. Er hat aber nachher nochmal weitergespielt. Und hat dann gesagt, ja, es wird definitiv besser. Ich weiß jetzt aber nicht, wie sein äh, wirklich äh, letztes, Abschlu abschließendes ähm, ja, Review ist. Und äh, ja, hier steht auch, es gibt teils vernichtende Kritiken seitens der VR-Spieler. Und äh, ja, also ich bin froh, dass äh, es AAA-Games gibt. und äh, Aber da muss es wirklich ein AAA-Game sein. Und äh, ich habe jetzt zu viele, zu viele positive, negative Sachen gelesen. Und gehen wir mal kurz eine Seite weiter. Und hier steht, wie die Presse urteilt. Und äh, ja, Road to VR gibt da äh, eine schlechte Kritik ab. Äh, fünf von zehn Punkten geben die nur. Und ähm, ja, es sei im Herzen eine Schießbude. Also ziemlich arcade halte ich das Ganze. Äh, keine, keine große Abwechslung bei den Kämpfen und äh, jede Auseinandersetzung fühlt sich da gleich an und es kommt äh, ziemlich äh, schnelle, schnell Langeweile auf und äh, besonders am Anfang muss das wohl immer so kleine Sequenzen nur sein und nach jeder Sequenz kam dann auch, ja, dass man das geschafft hat und äh, Punkte und bla bla bla und äh, Ladebildschirm und das müssen die jetzt sogar wieder verbessert haben, also es kommt jetzt erst äh, im Abschluss der Kampagne wohl dieses äh, Bild, das, was man für Punkte hat und so weiter, das kommt jetzt nicht nach jeder kleinen Sequenz. Und äh, ja, das müssen die wohl schon geupdatet haben, sage ich mal. Und äh, ja. Jetzt zieht sich das so weiter, dass äh, ja manche da was Gutes schreiben, manche schreiben wieder was Schlechtes. Und äh, ja. Wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet. Ich bin echt gespannt, wie es ist. Und äh, ja, IGN gibt es hier sechs von zehn Punkten, fehlende Spieltiefe. Also ich habe auch schon von, von vielen Leuten gehört, dass die Story einfach nicht gut sein soll. Und äh, eigentlich ist sowas ja in so einem Singleplayer, also die, die Story muss mich packen und muss mich reinziehen. Und äh, ich bin auch so ein Metal of Honor Fan von damals und ich fand es damals immer richtig cool und hat mich irgendwie auch mit reingezogen. Natürlich war es auch eine andere Zeit und äh, da hat man auch nur, wahrscheinlich noch nicht so hohe Anforderungen an ein an, an Spiel gehabt. Und äh, ja, 4Players sagt hier detaillierte Schauplätze. Und Respawn sei an einigen Ansprüchen, an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert, möglichst viel Abwechslung zu bieten. Ja. Ja, und hier wird gesagt, es ist nicht auf Höhe der Zeit, der VR-Zeit von Tested. Und ähm, ja, wäre natürlich echt schade. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich alles so mega negativ gesehen wird. Schauen wir uns einfach mal Steam an und ähm, ja, hier sehen wir den Preis von 59,99 und jetzt gucken wir uns mal hier die Rezession an und hier ist klar, also bei Steam ist wirklich immer, wenn Shitstorm losgeht, ist der auch auf Steam und äh, da kann das Spiel so gut sein wie möglich. Wenn irgendwie ein Shitstorm gab, dann äh, ist der da auch äh, richtig abgegangen und ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich einfach ein Shitstorm ist oder ob sag, sich Leute sagen, nö, dat, das Spiel ist nicht gut und 48 der Nutzer haben nur positiv bewertet, 52 äh, negativ und äh, ist natürlich auch eine Ansage, ne? Also äh, puh. Okay, ja, also ziffi hat positiv bewertet. Dann habe ich äh, also gesehen beim Sebastian MRTV, der fand es sehr gut äh, im Livestream, Voodoo fand es Scheiße, äh, so was ich mitbekommen habe und äh, ja, so zieht sich das natürlich hier durch. Und ich kann das echt verstehen als als als Käufer, der der jetzt echt auf sein Geld auch achten muss, äh, muss ich sagen, wenn ich dann so welche Rezession lese. Ähm, dann bin ich echt vorsichtig mit dem Kauf und äh, ja, ich, ich meine, jeder hat die Chance, das Spiel zu testen und zurückzugeben. Also, das sollte dann auch jeder äh, von jeder von Gebrauch machen. Gut, hier steht jetzt der immerhin Garant, das ist ein Ping. Also, das ist jetzt eine Rezession, wo ich sagen muss: Ja, gut, ein bisschen lächerlich, ne? Und hier hat jemand 3,2 Stunden gespielt, hat dann sagen, ne, ist nicht, ist nicht meins, hier nach 22 Stunden äh, gesagt, ist nicht meins. Das sind dann so Rezessionen, wo ich sage, okay, das ist gerechtfertigt. Ich finde, Steam sollte einführen, dass man äh, Spiele erst ab einer Stunde aufwärts oder so bewerten kann und äh, das wäre dann wirklich gerechtfertigt und auch den, den Entwicklern gegenüber auch fair und äh, ja, gut, hier wieder auch nach 0,7. Ja, es ist, ist, ist schwierig, ist ein schwieriges Thema. Und äh, ich werde es hoffentlich die Woche mal äh, für mich aufklären und werde da dann auch einen Livestream oder Video zu machen und dann auch meinen Senf dazu geben. Und äh, ich nehme kein Blatt vom Mund, ich habe es nicht umsonst bekommen, das Spiel. Und äh, ich bin auch ein kleiner Pups-Kanal, der äh, von, von EA da nicht Beachtung, keine Beachtung findet. Andere äh, haben es bekommen. Und, äh, aber auch wenn ich jetzt das Spiel umsonst bekommen hätte und mir gefällt das nicht, äh, hätte ich es gesagt. Und äh, ich nehme da auch echt nie ein Blatt vom Mund. Und warum auch? Äh, man sollte da echt fair bewerten. Ja, Leute, das nur mal dazu, zu dem ganzen Thema. Und äh, mich interessiert auch wieder eure Meinung. Hat ihr es gespielt? Wie findet ihr das? Gerne mal in die Kommentare rein. Wenn ihr es gut findet oder nicht gut findet, also da bin ich echt auch auf eure Meinung gespannt, auch gerne jetzt in den Chat. Und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Titel. So Leute, Superhot VR ist schon ein ziemlich alter Titel, wie man sieht, ne, von Mai 2017, aber immer noch ein richtig geiles Game. Also ich liebe dieses Gameplay einfach und einer meiner Lieblingstitel. Und ja, jetzt gab es ein großes Update und äh, ja, einmal ein DLC gab es noch oder eine Map, sage ich mal, so ein Endless Mode. Der nennt sich Boxing Day und äh, echt schwer, muss ich sagen. Also, boah, da muss ich echt noch ein bisschen üben. Und ähm, dann gab es noch Anpassungen. Wir haben jetzt mehrere Profile, also drei Stück. Das gab es vorher nicht. Wir haben einen Gastmodus, also wenn ihr zu Besuch, äh, Besuch habt und die wollen das von Anfang an spielen, das Spiel, und ihr habt keine Profile mehr frei, dann könnt ihr es damit machen. Und äh, echt genial, die haben da echt wieder äh, was getan. und ja, mich hat das eh immer gewundert, warum machen die nichts für, für VR mehr? Das Spiel hat sich so gut verkauft und äh, ja, da kam jetzt ein, einfach nichts mehr und ja, jetzt äh, gibt es wieder ein Update umsonst und ich hoffe, äh, da kommt in, in nächster Zeit von mir aus ein zweiter Titel oder noch ein DLC von mir aus, das wäre echt genial und ja Leute, ich denke mal, jeder kennt Superhot, aber jetzt gibt es nochmal Gameplay und nach dem Gameplay geht es aber auch direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Also viel Spaß. So Leute, willkommen bei Superhot VR und die erste Erneuerung. Wenn wir den A-Button drücken, kommen wir in ein Menü und hier können wir einmal den Gastmodus anmachen. Ja, da fängt man dann komplett von Null an und äh, es wird nicht gespeichert. Dann haben wir drei Profile zur Auswahl, die wir hier komplett jetzt äh, ja, mit mehreren Leuten belegen können. Wenn, äh, ja, wenn alle drei voll wären, kann man hier einfach löschen. Das ist ja die größte Erneuerung. Dann haben wir hier so eine kleine Einstellung. Können wir so ein bisschen dunkler gestalten, das ganze Bild, wenn wir wollen. Und Umgebungshelligkeit kann man sowieso nochmal ein bisschen anpassen. Dann haben wir die Möglichkeit, die Pyramide, ja, normalerweise muss man die immer greifen, dann geht erst das nächste weiter. Ist gut, weil dann kann man sich nochmal neu positionieren. Ich würde es nicht ausschalten, aber das bleibt dann jedem selbst überlassen. Und dann kann man verstörende Szenen überspringen. Ich denke mal, das ist, ja, sich selbst abknallen und so weiter gemeint. Ja, und dann kommen wir zum nächsten neuen und das ist, wenn wir den Endless-Modus anmachen. Gehen wir die Diskette rein. Man muss das Spiel einmal komplett durchgespielt haben, um in diesen Modus zu kommen. Und das mal äh, dazu. Dann haben wir hier mehrere Disketten nochmal. Headshot-Only, Hardcore, Speedrun und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir mal in diesen Endless-Mode rein. Und den Boxing-Day haben wir hier. Hier haben wir verschiedene Endless-Modes und hier haben wir den Boxing-Day und... Den probieren wir jetzt mal aus. Okay, ein, ein schönes Geschenk. Oh. Zack. <lacht> okay, den müssen wir ausweichen. Den müssen wir ausweichen. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ist der jetzt kaputt? Ja, der ist kaputt. Okay. Ah, der hat uns... Der hat uns erwischt. Bam. So, wer hat eine Waffe? Okay. Wer hat auch eine Waffe? Kommt da einer? Krieg ich die Waffe noch? Irgendwie? Oh, da kommt einer runter mit einer Waffe. Okay, wenn ich den jetzt irgendwie kriegen sollte. Na kommt. Komm, komm, komm. Ja, komm, komm, komm. Bam. Den habe ich aber. Der hat noch geschossen. Okay, Pistole. Na komm. Ah. Style hier. Da kommt noch eine geflogen. Ah, schade. Du kriegst ja direkt hier Wumms. Oh, die, die ist gut, die ist gut. Komm. Wo ist die Strotflinte hin? ist kaputt gegangen. Mist. Ich schieße jetzt nochmal. Warum gehen die Pistolen immer kaputt? Okay, der hat sich gut reingeworfen für mich. Partyguard. dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann. <lacht> ich sehe jetzt gerade nicht den anderen mit der Pistole da ist er. Oh, die Pistole ist wieder kaputt gegangen. Okay, komm. Come on. Ping. Ping. Ping. Ah, oh, schon wieder kaputt. Oh Gott, Scheiße. Okay. Oh, der hat mich direkt ausgenockt. So, los geht's. Okay, der schießt. Und zwei. Zwei schießen. Okay, den kann ich noch außer... Weichen. Komm. Das war knapp. Den muss ich abwarten, definitiv. Den warten wir besser auch ab. Na ja, komm, versuch zu schießen. Da hast du es schon. Okay, die haben keine Pistolen, das ist gut. Komm weg! <lacht> Da oben. Okay. Ja, komm, komm, komm. Also hier haben wir definitiv zu wenig Pistolen. Okay. 3. Die ist auch wieder kaputt. Also man muss die Pistole so kriegen, sonst ist es echt vorbei. Ah. Ja Leute, das war der Boxing Mode und oder Boxing Day. Also, ist echt interessant. Ich finde es cool, dass für dieses Game immer noch Updates rauskommen. Und los geht's zum Sebastian. Ja, Leute, hier sind wir bei Indes. Und Indes hat einen neuen DLC bekommen. Und der war umsonst. Der heißt Siege of Heaven. Und Siege of Heaven ist einfach, ja, also wir stehen auf einer Plattform. Es kommen Gegnerwellen. Wir kriegen äh, Updates. Und eine Pfeile können wir uns kaufen. Und äh, ja, so müssen wir uns von von äh, Welle zu Welle durchschlagen, sage ich mal. Und das macht echt Spaß, hat mir echt Bock gemacht. Und äh, die wollen da in nächster Zeit auch immer weiter, ähm, ja, wenn das gut ankommt, äh, weiterentwickeln. Und ähm, ja, ich habe auch noch mal nachgefragt, wie wäre es denn mit einem Koop-Modus? Und äh, ja, der Pressemensch hat mir mitgeteilt, ja, die haben äh, schon mehrere Anfragen deshalb erhalten und die denken da echt stark drüber nach. Ich habe es damals gehofft, dass auch indes... Ähm, für die PC-Version halt äh, einen Koop-Modus bekommt und äh, leider hat es äh, da nicht geklappt. Ich hoffe, dass die es bei InDes jetzt machen, zumindest bei diesen DLC wäre es echt cool, dass man da zwei Plattformen hat und die eventuell auch ein bisschen, ja, weiter weg voneinander sind und, äh, ja, dass man da so ein bisschen miteinander Gegnerwellen wegmetzeln kann, wäre echt cool und, ja, ich habe euch ein bisschen Gameplay mitgebracht und ich habe eben mal ein bisschen was aufgenommen, mir hat es echt Bock gemacht und, äh, ja, gucken wir uns jetzt einfach mal an. Viel Spaß! So Leute hier sind wir bei Siege of Heaven in Indes und ja ich habe das schon mal gespielt, ich habe 10% wohl geschafft und äh, ja es sollen wohl noch weitere Sachen kommen, hier Chapter 1, Chapter 2 und so weiter und so fort und äh, ja wir spielen jetzt erstmal das hier auf easy und los wir so, hier jetzt. stehen wir jetzt auf, auf unserer Plattform und äh, wir müssen jetzt zum starten, einmal hier oben die Glocke und schon geht's los, da hinten höre ich was. Und ich sehe was. Ha! Wow! Das ist neu, das ist neu. Ah, okay. Also einfach zum Trigger und dann hat man das. So, wir packen den mal hier drauf. Und äh, weiter geht's. Das ist cool, dass man jetzt Upgrades kaufen kann. War beim ersten Mal nicht der Fall. Aber die haben ja auch versprochen, dass die definitiv da weiter Updates raushauen und es auch überlegt wird, dass man eventuell irgendwann mal im Koop spielen kann. Und das wäre echt nice, das im Koop zu spielen. Den können wir da durch, oder? Es hat das Oculus-Tracking mir so ein bisschen was kaputt gemacht, aber da haben wir es, da haben wir es. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele es lieber mit der Wolf Index. Äh, da habe ich das Problem mit dem Wegglitschen der Hände nicht, wenn ich mal zu weit hinter die Oculus gehe. Oder hinter der Index gehe. Blast them in a violent explosion. Da haben wir schon ein paar Upgrades so mal runtergehen da ist er in dem Augenblick noch ausgewichen jetzt stelle ich mich aber gerade ein bisschen blöd an so die kann man Eventuell kriegen jawoll So, auf die müssen wir jetzt echt, echt aufpassen. Und denen geht man am besten immer Headshots. Aber bei denen musste ich gerade ein bisschen vorhalten, sonst wäre es echt äh, schlimm geworden. So, wenn wir die schon wegkriegen, sind wir schon gut dabei. Der war der war genau richtig gerade. Na komm. <lacht> Letzte Runde. Let the games begin. Wow, Longshot, Grabshot. Gapshot. Die müssen wir direkt ausschalten, weil das wird echt gefährlich sonst. Da wären Kopfschüsse echt angebracht. abgestürzt. <lacht> Perfekt, Leute. Aber, also... Ja, jetzt läuft's wieder. Okay. Ich habe es geschafft. Ich weiß nicht, ob ich gut war. Aber ist mir jetzt auch eigentlich egal. Hat Spaß gemacht. Und, äh... Ja, damit gebe ich ab zum New Sebastian. Ja, das war Indes und, äh... oder das war Indes mit Siege of Heaven eher gesagt. Und äh, ja, wie fandet ihr das? Ist das ein Modus für euch? Oder sagt ihr, nee, der no normale, originale Modus gefällt mir da besser? Also, den kann man natürlich weiterhin spielen. Ich finde es cool, dass die dann Free DLC raushauen und ist auch nicht selbstverständlich. Und äh, das, das Hauptgame ist schon geil, aber das macht auch Spaß. Und äh, ich denke mal, das ist eine gute Kombination. Das ist, kann man mal kurz spielen. 15, 20 Minütchen geht das Ganze und äh, macht echt Bock. Ich habe ein bisschen zu kämpfen mit dem äh, Oculus Quest-Tracking, muss ich echt sagen, bei dem Game. Wenn man das ähm, mit der Wolf Index zockt um im Gegensatz dann mit der Quest, das sind echt Welten und äh, Also, es funktioniert soweit ganz gut, aber wenn man äh, das mit dem, mit dem äh, Lighthouse-Stations gewohnt ist, ähm, ja, möchte man eigentlich nichts mehr anderes. Und äh, ich bin, auch wenn ihr das nicht glaubt, <lacht> ich bin wirklich besser bei äh, Indes mit dem PC. Also da hätte ich öfters getroffen, besonders wenn man so wirklich weit wegzieht, weil man den Sp Bogen ja auch spannen möchte, dann äh, hat man oft das, Ge äh, ja, nicht das Gefühl, sondern es ist wirklich so, dass die Hand dann auf einmal weglitscht, wenn die hier irgendwo am Ohr ist. Und ja, ist ein bisschen schade, ist natürlich dem den Oculus-Tracking geschuldet, aber trotzdem macht's Bock, äh, lohnt sich definitiv. Indes lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen, ähm, egal ob für die Quest oder für den PC, also das sind beides geile Games. Schade ist nur, dass ähm, InDes Unchained, also es ist ja ein anderer Entwickler, das ist ja super bright, ähm, dass diese Updates, die die machen, die haben ja auch noch eine andere Welt erschaffen, dass diese keinen Einzug in unsere PC-Version erhalten und das ist echt schade, weil es halt irgendwie ein eigenständiges Game ist und ich hoffe, dass das irgendwann nochmal äh, ja, sich ändert und dass wir PC-VR-Gamer da auch ähm, nochmal ja, in den Genuss kommen, das auf dem PC zu zocken. Besonders jetzt nicht nur mit dem Update, sondern auch mit dem anderen Update, wo es da diese andere Welt gab. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hieß, The Abyss oder so. Keine Ahnung, bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber trotzdem auch, war auch ein, eine coole Map und äh, bietet auch ein bisschen Abwechslung zur anderen, hell, helleren Map, sage ich mal. Ja Leute, was sagt ihr dazu? Gerne in den Chat und in die Kommentare rein. Und äh, ja, gehen wir zum nächsten und letzten Spiel. So Leute, das letzte Game für heute. Es gibt auch Gameplay dazu. Und äh, erstmal möchte ich euch äh, erzählen, ja, so ein bisschen was zum Spiel erzählen und äh, zu den Entwicklern. Also ich habe die Entwickler auf Facebook kennengelernt oder einen Entwickler davon, den Vadim habe ich jetzt nicht kennengelernt oder noch nicht, aber den Bastian. Und äh, ja, das sind äh, die zwei Hauptentwickler für, für The Dark Invasion und das ist ein Early Access Titel, ist seit dem Dezember 2019 in der Entwicklung. Und äh, ja, die planen momentan auch ein größeres Update, da gibt es auch nochmal eine ne Bunker Map. Und ähm, ja, der Bastian hat eine ziemlich krasse, krasse Zeit hinter sich, zum Glück hinter sich gelassen. Und er hat mir so ein bisschen was zu seinem Leben noch dazu erzählt und geschrieben. Und äh, das fand ich echt ziemlich interessant, schockierend auch. Und äh, ja, er hat eine ungefähr vier Jahres ähm, Horror-Szenario erlebt, sage ich mal, was keiner erleben will mit äh, allerhand Drogen, ähm, Reanimation, er wäre auch fast gestorben und äh, Schlägereien, wo er fast gestorben wäre und so weiter und so fort. Also ziemlich krasse Sachen und äh, er hat zum Glück die Kurve gekriegt. Also das, äh, also Hut ab, mega freut mich äh, echt für dich, Bastian, dass du das geschafft hast und äh, jetzt sogar ein Game-Entwickler bist und versuchst da wirklich jetzt äh, Struktur in dein Leben zu bringen und äh, da muss man echt einen Hut vorziehen, also ich kann mir äh, echt nicht vorstellen, wie das ist, äh, so krass äh, abhängig von, von irgendeiner Droge zu sein, äh, möchte ich echt nicht erleben, sollte keiner erleben, kann aber leider jeder reinrutschen, jederzeit und äh, ja, desto mehr freut mich das, dass du das echt da äh, gepackt hast. Und äh, ja, der Bastian ähm, ist Mitentwickler von dem Game Dark Invasion und er baut da gerade so eine Bunker-Map noch. Die basiert so auf seinen ähm, Horror-Szenario oder Horror-Halbträumen aus der Kindheit. Er hat äh, auch wahrscheinlich nicht so eine tolle Kindheit gehabt und äh, vermute ich jetzt. Und äh, darauf basiert diese Bunker-DLC-Map so ein bisschen. Und äh, die ist dann noch nicht raus. Äh, wenn die raus ist, werde ich die äh, mit Sicherheit auch mal testen. Ähm, ich habe euch jetzt erstmal so ein bisschen Gameplay mitgebracht. Ich habe das Spiel jetzt insgesamt, ich glaube, eine halbe Stunde gespielt hatte leider nicht viel Zeit, also der komplette Montag geht immer für die News drauf und der Dienstag auch noch und äh, ja, da bleibt nicht viel fürs Gameplay und äh, ich muss mir echt überlegen, ob ich das in diesem Maße noch äh, weiter mache. die News, ähm, da bin ich auch auf eure Meinung gespannt, ähm, wenn ihr sagt, ich will auf keinen Fall auf die News verzichten, gerne in den Kommentaren reinschreiben, äh, Likes lassen natürlich weil es kostet echt extrem viel Zeit und ich komme momentan nicht, nicht mehr so, so, sehr, so sehr dazu, dass ich äh, Gameplays mache, die ich echt mega gerne mache, äh, um auch so äh, Entwicklern zu helfen, wie jetzt auch hier. Ich äh, versuche das natürlich jetzt auch mit in den News reinzubringen, ähm, dass ich da immer kleine Häppchen Gameplays zeige, dass die Leute auch äh, wenigstens ein bisschen vom Gameplay sehen. Ich sehe natürlich, dass die News-Sendung viel geguckt wird. Jetzt hat es natürlich auch einen guten Knick gegeben von, ich glaube, 450 Views auf 200. Und äh, da es so viel Zeit kostet, muss sich das natürlich auch lohnen. Und äh, wenn das jetzt weiterhin äh, abgeht, muss ich mir echt überlegen, ob ich das in der Form nochmal mache oder weitermache. Wie gesagt, einfach mal gerne in die Kommentare damit rein. Ja, Leute. Ähm, erstmal muss ich dazu sagen, das Game kostet nur 8,19 Euro, ist echt nicht viel. Und ich hoffe, dass meine Zuschauer jetzt hier ähm, ja, auch ein Herz haben für deutsche Indie-Entwickler und sagen: 8,19 Euro investiere ich gerne und äh, schau mir das Spiel mal an. Ich meine, was ist das Schlimmste, was machen kann äh, oder passieren kann? Ihr findet das Game scheiße und äh, ja, könnt es zurückgeben. Wenn ihr sagt: Boah, cooler Indie-Titel, die arbeiten da weiter drin, ist ein Early Access-Titel, dann behaltet das und. Äh, ja, so helft ihr den Entwicklern äh, und wird die mit Sicherheit auch ein bisschen weiterhelfen. Hier steht jetzt HTC Vive und WMR-Brillen. Äh, ich habe es jetzt mit der, mit der Vive Index gespielt und es hat wunderbar geklappt. Alles andere besprechen wir gleich nochmal nach dem Gameplay. Also schaut euch jetzt erstmal das Gameplay an und dann gehen wir nochmal so ein kleines Fazit. So Leute, hier sind wir im Menü von The Dark Invasion und äh, oh, hier geht's direkt ab. Ein richtig cooles Menü, finde ich. Also hier kommen immer irgendwelche Typen auf uns zu. Fiese Typen, fiese Geräusche auch, muss ich sagen. Okay, die haben ein Problem. <lacht> also, mega geiles Menü, muss ich sagen, gefällt mir. Und äh, ja, schauen wir uns mal ganz kurz die Einstellung an, hier einfach Turn Angle, haben wir 90 Grad, 45 oder Smooth Turn, also ich mache 45, das mag ich eigentlich immer ganz gerne und äh, Graphic haben wir hier noch, ne, weiß nicht, machen wir einfach mal auf Hoch, wenn wir hier Start haben, haben wir einmal, ja, ob wir leicht, mittel, schwer haben, denke ich mal so ist es ungefähr, aufgeteilt. Müsste man hier eigentlich noch dran schreiben, ist nicht so ganz äh, eindeutig, was es jetzt ist und äh, ich drücke einfach mal hier und äh, ja, hier haben wir einmal Practice, haben wir einen Schießstand, da können wir alle Waffen ausprobieren und äh, dann haben wir noch Abandoned House und äh, die anderen sind hier gelockt und es kommen ja noch Updates raus, also es kommt noch ein Bunker, der soll wohl mega gut sein und äh, ich zeige euch jetzt erstmal kurz den Schießstand, okay, hier sind wir am Schießstand und... Äh wir uns mal eine Waffe. Und ich muss dazu sagen, es ist nicht für die Wolf Index getestet. Und äh, trotzdem funktioniert es echt gut. So, und hier haben wir noch Schränke. Hier haben wir noch eine Schrotflinte. Ist ja schon was drin? Ja, da ist schon was drin. Okay, jetzt können wir hier nachladen. Oder? Oder die ist... Ne, die Ach, da, okay. Also, okay, das ist eine richtige Pump-Action. Da müssen wir wirklich... ...nach jedem Ding dann nachladen. Okay, jetzt ist es leer. Können wir, auch, können wir auch nachladen? Irgendwo, irgendwo. <lacht> also, normalerweise... Ah, okay, jetzt ist es hier auf. Ah, guck mal. Ich habe es die ganze Zeit falsch gemacht. Und da sehen wir es auch, ne? So, da haben wir die Waffe getestet. Schauen wir uns mal an, was wir sonst noch ist. Hier sind ein Magazin. Okay, hier haben wir ein richtiges Gewehr. auch ganz gut. Auswerfen ist immer auf dem Button und dann können wir hier halt nachladen. Wir müssen nicht noch mal durchziehen. Wäre schöner, wenn es so da wäre, dann wäre es halt ein bisschen realistischer, wie bei Pavlov und Co. So. Oh, klappt eigentlich ganz gut. Wir haben hier ähm, quasi links und rechts an der Schulter haben wir unsere Slots und ich weiß nicht, ob wir hier noch einen haben. Hinten sehe ich irgendein weißes Feld. Ich weiß nicht, was unser Menü ist oder was das sein soll. Auf jeden Fall kann ich da jetzt keine Pistole dran machen. Das, das stört mich so ein bisschen. Oder hier am, am Halfter. Also ich, scheinbar habe ich wirklich nur zwei Slots. Und jetzt gehen wir direkt ins Spiel. Fist und Kick. Also wir können auch noch ihn wegkicken. und wegkicken. Äh, ja, jetzt gehen wir in die gruselige Map, ziemlich dunkel gehalten, das Ganze. Da sehen wir so ein Monster. Und jetzt können wir uns hier schon mal so ein Schwert nehmen. So, den können wir uns auch halftern. Hier wird uns jetzt so ein bisschen gezeigt. Ja, auch eigentlich ein cooler Koop-Titel hier. Okay. Hier klingelt irgendwas Schon Schon ein bisschen Oh Gott Hab ich mich erschrocken? Ich dachte, wir wäre direkt nachgeladen Also hier fehlt mir definitiv ein Slot für die Pistole irgendwie So, hier haben wir noch Munition Granaten Okay. Hier haben wir auch noch einen Schrank. Ich lade direkt schon mal nach. Das Gute ist, hier habe ich auf jeden Fall eine Taschenlampe dran. So. Schwert guckt so ein bisschen blöd. Könnte auch nach hinten gucken, aber gut. Ist halt noch kein fertiger Titel. Da sind Shotgun-Zellen. Wow. Okay, weiter geht's. Wir sammeln schon mal. Scheint voll zu sein, sehe ich jetzt nicht, ob es voll ist oder nicht. Okay. Das ist voll. Kann man hier die auch nehmen? Ne, okay. Dann geht's weiter. Also ich zeige euch nur kurz ein bisschen Gameplay hier. Aber... Ähm also ist auch echt nicht, nichts für schwache Nerven, muss ich sagen. Okay, komm, wir gehen da mal. Da wird uns, glaube ich, angezeigt, dass hier irgendwas ist. Okay. Tür ist zu. Alter. Okay, ich glaube, wir müssen dieses Arte Artefakt hier haben. Okay. Oh Gott, oh Gott! Und schon tot! Alter, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> damit habe ich echt nicht gerechnet. Genau. Damit kann ich schießen. Hiermit kann ich direkt schlagen, wenn was kommt. Boah. Boah, fies, du. Okay. Bleib gut? Okay, jetzt kam doch gleich dieser große Kerl, oder? uns bewegen. Glaube ich besser. Okay, hier passiert aber viel, du. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Wave-Shooter-artig, das Ganze. War das ja aber Okay, da hinten ist eine Kiste, vielleicht ist da Munition drin. Wäre nice. Muss man wahrscheinlich ziehen, aber... Nee, braucht man nicht. Ja geil. Nee, das ist echt teilweise. Und tot. <lacht> Boah, das ist schwer. Das ist schwer. Und ich habe gegen die Wand gehauen. Scheiße. <lacht> ja, Leute. Ich würde sagen, das ist erstmal so, ja, nur mal kurz zum andeuten, was, äh, ja, The Dark Invasion ist. Und äh, ich finde es für den Preis erstmal vollkommen in Ordnung. Wir haben einige Maps auf Lager, wie wir hier sehen. Es kommt noch ein Update raus, was umsonst sein wird. Und äh, ja, wer auf solche Games spielt, ist ein Indie-Titel, das sieht man natürlich direkt. Und, äh, aber dafür macht es echt eine gute Figur. Die arbeiten auch weiter fleißig an diesem Projekt. Und äh, ja, wenn man irgendwelche Verbesserungsvorschläge hat, äh, sind die mit Sicherheit auch, haben die ein offenes Ohr, denke ich mal. Von daher, äh, ja, ich muss mich erstmal da ein bisschen einfinden, äh, ich habe es jetzt echt wirklich erst zum zweiten Mal gespielt und äh, ich finde es echt schwer, ich weiß aber auch nicht, ob ich den schweren Titel jetzt genommen habe oder die leichte Version, weiß ich nicht, also das könnte man ein bisschen besser organisieren, ich vermute, dass oben ja leicht ist und dann äh, unten schwer, aber gut, weiß man jetzt nicht. Ich äh, kann sein, dass ich mich auch ein bisschen blöd angestellt habe. Aber mir fehlt definitiv hier der Slot für die, für die Pistole, ähm, äh, weil wenn man dann mal schnell wechseln will und so weiter, äh, ist ein bisschen blöd, wenn man hier keinen Slot hat. Also der müsste definitiv noch hin und äh, ja, ich gehe mal ab zum New Sebastian. Ja, das war The Dark Invasion. Also ähm, wie ihr seht, ich habe nicht gut abgeschnitten, muss man sagen. Aber äh, es ist echt ein Titel, der, der ein bisschen Angst einflößt, muss ich sagen. Also teilweise habe ich mich auch gut erschrocken, wenn die auf einmal da vor einen kommen oder vor einen erscheinen, sage ich mal. Und äh, ja, ich konnte jetzt natürlich nicht viel zeigen vom, vom Gameplay. Also das ist auch zeitbedingt, muss ich echt sagen. Aber ähm, ich finde, die Mechaniken funktionieren ganz gut, das Nachladen funktioniert ganz gut. Äh, ich hätte echt gerne, wie schon im Gameplay erwähnt, ähm auch was für die kleinen Waffen, dass ich die wirklich an die Hüfte packen kann. Große Waffen müssen hier hin und äh, also da fehlen definitiv ja, Hüft Hüfthalterungen, äh, sage ich mal, für die kleinen, Hand, kleinen Handwaffen. Und äh, alles Große wäre dann natürlich cool, wenn es dann äh, da erscheint, äh, links und rechts hinter die Schulter. Schwert hat so in diese Richtung gezeigt, wäre auch blöd, wäre cooler, wenn es so wirklich auch äh, an der Schulter verschwindet. Menü war jetzt eigentlich so ganz okay, also Inventar äh, konnte man mit leben, ich habe die Sachen er, äh, erreicht, die ich erreichen wollte und das war eigentlich ganz gut. Aber es ist noch weiter in der Entwicklung, von daher kann man da auch äh, das eine oder andere mit Sicherheit noch verbessern. Ja, was sagt ihr zu dem Gameplay? Hat euch es gefallen? Äh, sagt ihr, na, no, ist jetzt nichts äh, für mich? Also ich war echt begeistert oder beeindruckt vom, vom Menü, also so viel, äh, so viel, ja... Mühe, wie sich da gemacht wurde fürs Menü, äh, habe ich echt äh, schon lange nicht mehr gesehen. Die Einstellungssachen in dem Menü könnten jetzt noch ein bisschen ausgebaut werden, sage ich mal, und ein bisschen klarer strukturiert sein, äh, dass man da auch ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten hat, auch Sound, äh, Grafik, Einstellung und so weiter, dass das ein bisschen strukturierter ist. Äh, ansonsten hat mir das echt gut gefallen. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ich versuche äh, in der nächsten Zeit auch mal ein längeres Gameplay davon zu zeigen. Ähm, muss ich schauen, wie ich es schaffe. Ich habe echt eine ne riesenlange Liste, die ich noch abarbeiten muss von, von Gameplays, aber so kleine, kleine Sneak Peaks, sage ich mal, äh, ge gebe ich immer gerne in die News-Sendungen. Von daher erstmal das dazu. Aber ganz ehrlich, für 8,19 Euro, schaut euch das an. Ähm, wenn euch nicht gefällt, macht einen Refund. Aber ich denke mal, für 8,19 Euro weiß man ungefähr, was einen da erwartet. Es ist kein äh, AAA-Titel wie Half-Life alex oder weiß der Geier was, Lone Echo. Es ist ein Indie-Titel, ähm, wir haben Zombies, wir haben Ballereien, wir können äh, mit einem Katana rummetzeln, also ist, äh, ist ganz interessant, ziemlich schwer und äh, ja, schaut euch das Gameplay an. Ja Leute, das war es auch erstmal für heute, würde ich sagen und äh, ich bedanke mich erstmal dafür, äh, dass ihr ja, so zahlreich zugeschaut habt, hoffe ich mal und äh, ja, wenn euch es gefallen hat, haut ein Like raus, Abo-Button nicht vergessen, damit ihr meinen Kanal weiterhin unterstützt. Ähm, ja, er wächst stetig. Dann gibt es mir natürlich auch wieder die abos ist noch ganz normal, aber äh, die Kurve zei zeigt ganz klar nach oben und äh, das äh, freut mich und äh, ja, zeigt mir auch immer, dass es wichtig ist, dass ich weitermache und auch weiter Gas gebe, das versuche ich natürlich auch, aber Zeit ist natürlich auch rar gesät und äh, Wochenenden fallen komplett bei mir weg und äh, mit dem Montag äh, für die News-Sendung und die, den Dienstag, wo ich dann auch noch daran arbeite, ist natürlich auch viel Zeit, aber wie gesagt, wenn das weiterhin gut bei euch einkommt, mache ich dann natürlich weiter mit. Ja Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, ihr könnt gerne zu jedem Thema, was ihr gesehen habt, was ihr interessant findet, in den Kommentaren, äh, ja, können wir da gerne noch drüber diskutieren oder kommt einfach zu uns auf den drei flatingo äh, Discord Kanal, äh, da können wir natürlich auch über diverse Sachen diskutieren und schreiben. Ist relativ äh, noch ja, klein der Kanal und äh, ist noch ziemlich leise da still. Könnte ein bisschen äh, mehr, ja, mehr sein, aber gut, es gibt zu viele Discord-Kanäle und kann ich auch verstehen, dass da die Leute nicht auf jeden Discord gehen. Aber wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr uns gerne da besuchen. Ja, Leute, ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video hier schaut und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.